Hier. Unser grüner Anspruch ist es, dass die Entscheidung über die Zukunft in Europa demokratisch erfolgt. Und dass die Entscheidungen nicht allein dem Interesse weniger dienen. Für uns gehört zu einem demokratischen Europa auch ein soziales Europa. Und deswegen setzen wir Grüne uns für die soziale Fortschrittsklausel im eu primärrecht ein. Wir Grünen wollen auch die Spielregeln der Wirtschafts- und Währungspolitik ändern. Eine europäische Wirtschaftsregierung muss neben den strengen Fiskalenvorgaben verbindliche und, Fiskalen und, und ambitionierte Zielvorgaben in der Kämpfung von Armut erreichen. Zum Schluss möchte ich euch noch ein Logo haben sich die Europapolitikerinnen und die Sozialpolitikerinnen gemeinsam geeinigt. Wir sind davon überzeugt, dass es gemeinsame europäische soziale Mindeststandards bedarf. Dafür, das ist mein letzter Satz, dafür stellen wir und unsere Kraft in Europa zur Verfügung. Damit können wir das Vertrauen der Menschen in Europa wiedergewinnen. Und deswegen bitte ich euch um die Unterstützung des